Mit Ausnahme der physiologischen Faktoren wollen wir, dass sie von ihrer Herkunft losgelöst werden. Wenn du dich mit deinem genetischen Gedächtnis identifizierst, wirst du nur eine Wiederholung des Lebens deiner Eltern sein. Du hast eine bestimmte Art von Software, und sofern du dich von dieser nicht loslöst, wird nichts Neues passieren. Was ich damit sagen will, ist, die Möglichkeit des Menschseins ist genau das. Wie ich sagte, jede Kreatur hat eine gewisse Menge an Bewusstsein erfasst. Aber was sie erfassen, ist nicht bedeutend genug, um sich unseres Bewusstseins bewusst zu werden, wo wir beginnen können, dieses zu erweitern. Andere Kreaturen sind auch bewusst, aber sie können das nicht erweitern. Der Grund also, warum sich ein einzelner Mensch auf seine eigene begrenzte Art und Weise gefangen fühlen kann, ist, Einfach, weil er völlig mit seinem Gedächtnis identifiziert ist. Deswegen ist einer der ersten Schritte im Yoga immer, dass du damit anfängst, dich mit deiner Unwissenheit zu identifizieren. Und niemals mit deinem Wissen. Denn es spielt keine Rolle, wie weit dein Wissen reicht. Es ist eine Winzigkeit in diesem Kosmos. Aber unsere Unwissenheit ist grenzenlos. Das stimmt. Das ist sicher. Also, um die allergrößte Blase aufzupusten, die du willst, ist die erste und vordringlichste Sache die, dass du dich nicht mit deinem Wissen identifizierst. Das bedeutet, dass du dich nicht mit deinen angehäuften Erinnerungen identifizierst. Angehäufte Erinnerungen auf einer oberflächlichen Ebene vielleicht nur das, was ich gelernt habe, aber auf einer tieferen Ebene, es ist meine Genetik, es ist meine evolutionäre Erinnerung, es sind all diese unterschiedlichen Ebenen des Gedächtnisses. Deswegen ist eine grundlegende Sache, die wir tun, etwas, das sehr interessant für Ärzte wie dich zu erforschen sein wird. Wir machen gewisse Dinge mit Menschen, damit sie so weit wie möglich von ihrer genetischen Erinnerung befreit werden. Mit Ausnahme der physiologischen Auswirkungen wollen wir, dass sie von ihrer Herkunft losgelöst werden. Das ist die Absicht. Die gesamten östlichen Kulturen waren darauf fokussiert. Jetzt ist alles durcheinandergebracht. Die Leute haben das vergessen. Andererseits ist eine Sache, dass wir immer schauen, wie wir uns von genetischer Erinnerung distanzieren können, weil wir gesehen haben, dass, wenn du mit einer genetischen Erinnerung identifiziert bist, du nur eine Wiederholung des Lebens deiner Eltern sein wirst. Du wirst kein frisches Leben sein. Wenn du eine wirklich frische Möglichkeit sein willst, dann musst du dich distanzieren. Es gibt viele Arten von Prozessen, über die wir uns von genetischer Erinnerung distanzieren. Man muss das verstehen, es ist in dem Sinne so dramatisch, dass innerhalb von 24 Stunden sich der Mensch vollständig verändert. Die ganze Art, wie sie denken, fühlen, verstehen und das Leben wahrnehmen. Bei einigen von ihnen werden sich sogar die Gesichtszüge ändern. Plötzlich sehen sie anders aus, innerhalb von 24 Stunden. Die Veränderung ist so dramatisch. Also was machst du genau? So wie er trenne ich auch ab. <lacht> Zu einem anderen Zweck. Aber man entfremdet sich auf eine gewisse Weise von der genetischen Erinnerung sodass dein Funktionieren nicht auf deine Genetik beschränkt ist, sodass du keine Kopie der Eltern, die dich produziert haben, bist. Ja, sie haben dir einen Körper gegeben, sie haben dich bis zu einem gewissen Erwachsenenstadium herangezogen, danach ist ihre Aufgabe beendet. Jetzt ist es deine Aufgabe, ein völlig neues Potenzial des Lebens zu werden. Denn das ist es. Aber das wird nicht passieren. Du siehst, was Menschen geschieht, als sie 16, 18 waren. Sie verhalten sich sehr rebellisch in der Hinsicht, wie sie sein wollen. Aber beobachte dieselben Leute, nachdem sie 45 Jahre sind. Sie verhalten sich genau wie die Eltern. Sie gehen wie sie, sitzen wie sie, reden wie sie, alles kommt zurück und holt sie ein weil die genetische Erinnerung sie überwältigt. Das anfängliche Streben und die Überschwänglichkeit der Jugend, sobald sie beginnen abzunehmen, wirst du sehen, dass du dich genau wie deine Eltern verhältst, weil die genetische Erinnerung dich überwältigt. Also eines der grundlegendsten Dinge, wenn man danach strebt, bewusster zu werden, ist, sich selbst von seiner genetischen Erinnerung zu distanzieren. Wenn das nicht passiert, die Macht dieser Erinnerung ist nicht einfach. Es ist, es ist ganz einfach ausgedrückt, in der heutigen Welt, es ist einfach zu erklären, da es sich um deine Software handelt. Es ist nicht die Marke des Computers, den du benutzt, die entscheidet, was auf dem Bildschirm passiert. Es ist deine Software. Wie die Software beschaffen ist, so funktioniert sie auch. Deine Erinnerung ist also Software. Du hast eine bestimmte Art von Software. Wenn du dich nicht davon löst, wird nichts Neues passieren. Du bemühst dich, auf welche Weise du willst. Die gleichen Dinge werden passieren. Immer und immer wieder werden die gleichen Dinge passieren. Wenn die gleichen Dinge passieren, langsam. Dies ist kein bewusster Prozess, aber es ist fast 98% Prozent der Menschheit passiert. Wenn ich dich sah, als du fünf, sechs Jahre alt warst, sah dein Gesicht so aus. Jemand musste dich mit einer Nadel stechen, um dich unglücklich zu machen. Jetzt muss sich jemand glücklich machen. Es ist eine echte Herausforderung, weil die Ausgelassenheit des Lebens aufgrund der Wiederholung von Erinnerung abgenommen hat. Die gleichen Dinge passieren. Du bist dir dessen vielleicht nicht bewusst, aber dieselben Dinge passieren. Wenn in dir die gleichen Dinge passieren, verlierst du langsam all deine Ausgelassenheit. Nur wenn etwas Neues passiert. Jetzt denken die Leute, dass etwas Neues bedeutet, sie müssen sich verlieben, sie müssen einen neuen Job annehmen. Das ist es nicht. Etwas Neues muss in dir passieren, in der bloßen Funktionsweise, die dich ausmacht. Wenn die ganze Zeit etwas Neues passiert, wirst du überschwänglich sein. Andernfalls, ohne zu wissen warum, ist dein Gesicht langsam ernst geworden. Dein Gesicht ist ernst geworden bedeutet, du übst die Pose für das Grab. Das ist es, was es bedeutet.